Der Squeezy Smart ist ein richtig smartes Kerlchen. Technologisch ist er absolut up-to-date und mit dem Stress dieser Zeit kann er ganz easy umgehen. Ganz nebenbei sorgt er als Anti-Stress-Held mit seinen beruhigenden Materialeigenschaften und seiner witzigen Optik dafür, dass es seinem Besitzer genauso geht. Keine E-Commerce oder Werbeagentur sollte auf diesen haptischen Werbeträger verzichten. In stressigen Zeiten dient Herr Baird als Ruhepol und kann einfach zusammengeknautscht werden. Dabei nimmt er stets seine Ursprungsform wieder an. Überzeugen Sie sich selbst von der squeezies Qualität und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.